Im Sommer liebe ich es, auf der Stufe unserer Haustür zu sitzen, den Kopf in den Nacken zu legen und in den Sternenhimmel zu schauen. Irgendwie fühle ich mich dann geborgen im Universum. Jetzt ist es viel zu kalt dazu. Außerdem gibt es keine Sommersternenhimmel zu bestaunen. Dabei könnte ich dieses Gefühl des Geborgenseins gerade in dieser Zeit sehr gut gebrauchen. Aber es gibt ja zum Glück einen ganz besonderen Stern im Advent. Vor Über 160 Jahren in der Herrnhuter Brüdergemeine entstanden, gilt der Herrnhuter Stern als Ursprung aller Weihnachtssterne. Anfang des 19. Jahrhunderts leuchtete der erste Stern aus Papier und Pappe in den Internatsstuben der Herrnhuter Brüdergemeine. Von einem Erzieher im Mathematikunterricht erdacht, diente er zunächst zum Vermitteln eines besseren geometrischen Verständnisses. Wer diesen Stern schon mal zusammengebastelt hat, muss in der Tat, ein gewisses räumliches Vorstellungsvermögen mitbringen. Er hängt nun in unserer Hofeinfahrt und leuchtet von Anfang bis Ende der Dunkelheit in die Nacht hinein. Und nicht nur bei uns. Ich liebe es, durch die Dörfer zu fahren und die Sternenlichtblicke zu betrachten. Der Herrnuter Stern erinnert mich an den Stern, der die drei Weisen an die Krippe des Neugeborenen Jesus geführt hat. Er gibt mir in dieser erneut außergewöhnlichen Adventszeit ein Gefühl von Geborgenheit. Aber es ist nicht der Stern alleine. Tagsüber erscheint er recht unscheinbar und passt sich fast der hellen Umgebung an. Ganz anders, wenn es dunkel ist. Dann wird er weithin sichtbar und er kann seine volle Ausstrahlung entwickeln. Vielleicht ist der Stern noch ein Bild dafür, wie es mir gerade mit der biblischen Botschaft ergeht, fernab vom sonst so schrillen Kaufhaustrubel im Advent, fernab vom Gedudel adventlicher Schlager in den Geschäften, schaue ich im Dunkel auf die warmscheinenden Herrnuter Sterne und ich fühle mich geborgen, wie bei einem Sonnensternenhimmel und ich muss an meinen Konfirmationsspruch aus Psalm 119 denken, der da lautet, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Der Stern im Dunkel der brandenburgischen Nacht leuchtet mir, und verscheucht für einen Augenblick die Sorgen und Ängste und gibt mir den Blick frei auf das, warum der Stern eigentlich an so vielen Häusern leuchtet. Dann denke ich an die Engel in der Weihnachtsgeschichte, die den Hirten auf den Feldern zurufen, fürchtet euch nicht, und ich höre die Worte des Propheten Jesaja, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im Finsternlande, scheint es hell. Danke, ihr Herrn Hutter Sterne.